Die Presse, die Presse, die Presse. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres kleinen Pressepodcasts, voll in die Presse. Heute sind wir wieder zu dritt hier im Benanza Bang Bus. Wie immer eine illustre Runde. Ich habe den guten Prolo Ferrari hier im Bus. Ja. Genau. Stimmt. Und den wie immer wenig selbstbewussten Karl-Heinz Ballermann. Schön, dass ich da bin. Herzlich willkommen. Mein Name ist Ben Cartwright und als Gastgeber dieses kleinen Podcasts habe ich natürlich wir sind in der Weihnachtszeit auch ein bisschen was vorbereitet, liebevoll zusammengestellt. Nein, ein <lacht> Gebäckteller für meine Gäste. greift zu, schmatz bitte hm. nicht so laut. Also um das jetzt für die Zuhörer wieder zu beschreiben, also Lebkuchenobladen, die ich ja eigentlich sehr gerne esse, aber unten mit Schokobezug, das mache ich nun gar nicht. Dazu, da gehören, das, die, da, die, das, aber, das Esspapier ja. gehört dahin. Das schützt vom Austrocknen, da halten die mehrere Jahre. Achso, okay. Ja. <lacht> ja, so muss das sein. Wir weiß ja nicht, wie lange wir heute machen. Und vielleicht schneiden wir jetzt hier auch in den Bus ein und dann sind wir froh, dass wir diese ja. wunderbaren Backwaren hier Bonn haben. Bonn schneidet ja regelmäßig ein. Richtig. Steht auch kurz bevor, wir haben, wie gesagt, unsere letzte Folge in diesem Jahr, aber freut euch nicht zu so früh ausgestrahlt wird, die eh erst nächstes Jahr, also es geht immer weiter. Und ich glaube, wir haben auch was zu trinken bestimmt, also ich ja. habe jedenfalls wieder was Leckeres dabei. Schon wieder? Ja. Nein, bitte nichts Leckeres meine, meine mehr. Sachen, wollen wir damit anfangen oder? Ja. Möchte, ja, ja. weil ich habe nämlich mich mal so ein bisschen auch auf Weltreise begeben in diesem Jahr und wann immer ich das mache, bringe ich gerne mit. Also ich bin hier glaube ich fürs Bier zuständig, muss man direkt mal sagen, mhm. was ich euch heute als Eingang erstmal kredenzen möchte, ist ein Bier aus Malta von der Brauerei weiß gar nicht, wie die heißt, die Marke heißt Zisk und äh, gibt seit 1928 wird auf Malta gebraut, das, das sozusagen bekannteste Bier von Malta. und nur falls ihr mit euren Kindern mal einheben wollt, die haben auch ein wunderbares Getränk, das heißt Kinny im Angebot. Habe ich auch probiert, als ich jetzt auf Malta war. Schmeckt richtig ekelig. Mhm. Kann man nicht empfohlen. Ich habe empfehlen, ich habe es meinen Kids auch mitgebracht. Vater, das Bier, die Kinder, so eine Art Limonade. Ist aber wirklich ja, ganz, weißt du. ganz grauenhaftes Gebräu. Also aber früher haben die ja mit Kini immer die Leute auf Malta umgebracht, jetzt machen die das mit Bomben. <lacht> richtig. Aber Leute, schaut euch diese Flasche an. Das ist mhm. die Jubiläumsedition. Mhm. Von äh, 2018 mhm. war, wie gesagt, das 90 jährige Jubiläum und das ist wirklich eine schöne Flasche. Ich habe auch nur noch diese eine kleine Flasche, die wir uns teilen müssen, mhm. aber wir haben noch mehr dabei. Es ja gibt ja so noch teilen. die Notfall, die Notfall dazu. <lacht> und dann möchte ich auch noch erwähnen, am Wochenende war ich natürlich auch im Stadion, um den glorreichen Sieg des ersten FC Köln Nummer 3, zu bejubeln. Wer weiß, äh, wer uns kennt, weiß, dass außer mir keine Ahnung von Fußball hat hier in diesem mhm. Bus. Der Ballermann ist Hannover 96 mhm. Fan. Wohl bekannt aus dem Partner-Podcast, 90 Minuten Hardcore, echte Gefühle. Und damit ihr auch so ein bisschen auf die Stimme kommt, habe ich euch, die sind gespült, schöne Jubiläumsbecher äh, auch noch gespült. zum Trinken ich, mitbekommen. Ey. Bitteschön, mhm. spürbar anders steht da drauf, schmeckt wahrscheinlich auch so. Also da steht drauf, also ein, ein Plastikbecher. Doublesieger 1977, 1978. Richtig. Und dann so ein Konterfei da, also so ein, so ein Mannschaftsfoto mit irgendwelchen langhaarigen Zecken drauf. Ja. Einer, da, einer davon könnte sogar der Onkel unseres äh, Mitstreiters Sammer sein. Der hat nämlich damals auch beim ersten FC Köln gekickt. Ich weiß aber nicht, ob er auf dem Foto drauf aber ist. Aber der Toni Schumacher, der ist da. So, Leute, jetzt einmal 30 Jahre Jubiläums-Zisk. Aus stilechten Plastikbechern aus dem rhein energie was wir gerne mögen. Also 90 Stadion. Jahre Jubiläum, jetzt haben wir ja 2019 und gegründet wurde das Ding, 2000, äh Quatsch, 1928, da ist aber ein kleiner Rechenfehler drin, oder? Das Bier ist über ein Jahr alt. Nein, ja, also, nein. Das Bier, die Bierflasche ist wahrscheinlich äh, noch von der Zeit, aber ich kann dich beruhigen, es ist haltbar bis zum <lacht> 22.02.2020. Na gut. Aber es riecht schon mal echt beschissen. <lacht> Wieso hast du jetzt die Dinger getauscht? Findest du den Weil du mehr Schöner? hast. Nee, ich dachte, du verstehst mehr von Bier als ich und dann wollen wir es nicht, äh, nicht vergeuden. Komm, dann trinken wir mal auf mich heute. Prost. Prost. Prost. Auf den Herrn Ballermann. Oh. Immerhin ist es kalt und schäumt. Das Bier, ja. Das ist schon mal Och, das ist gar nicht so schlimm. Ich mhm. fand das damals ganz gut. Das riecht schlimmer, als es schmeckt. Also das ist der, normales, der Plastikbecher. Es ja. ist ein normales Bier, wenn auf dem Zweitmarkt die Becher einkaufen muss. Im Plastikbecher gewinnt das. Ja, ein Lagerbier, gebraut nach Pilsener Brauart, 4,2 Alkohol. Also, nichts ich denke zu wenig. mal, so zum, zum Wegballern im maltesischen Fußballstadion. Dafür hatte ich es damals benutzt. Ach so. Okay, aber wir haben ja, glaube ich, auch Presse wieder am Start über die wir sprechen wollen, Presseerzeugnisse. Über meinen Presseartikel kann ich nur sprechen im Kontext meines Getränks. Also, entweder wir Gut. trinken jetzt was. Nee, dann mach auf, dann hab ich, ich habe ja eben erzählt, dass ich am Samstag im Fußballstadion war und das ging dann noch ein bisschen länger. Wir sind danach ins Brauhaus gegangen, Haxen essen und zu später Stunde sind wir dann nach Bonn zurückgefahren und mit einem Taxi, das war eine weise Wahl, mit einem Taxi nach Hause. Und während wir da mit dem Taxi fuhren, kamen wir an einer S-Bahn vorbei, die stand und da stand jede Menge Polizei drumherum und ich habe noch scherzhaft gesagt, was ist denn da los? Haben sie da den Fahrer entführt oder was ist da passiert? Und jetzt liest man gestern in allen Medien Linie 66 fuhr führerlos durch Bonn, das ist wie in einem Actionfilm tatsächlich passiert. Die Bahn fuhr nächtens 0.40 Uhr so in Siegburg los Richtung Bonn, dann ist der Fahrer irgendwo bei St. Augustin ohnmächtig geworden und hat in der Kabine gelegen und zwar auf dem Totmann -Knopf. Das war das Erste, was ich mir gedacht habe. Die haben ja eigentlich diesen Totmann den sie immer gedrückt halten müssen, sonst hält die Bahn an. Und da hat er aber irgendwie drauf gelegen, ohnmächtig. Jetzt wurden alle Stationen durchfahren, acht an der Zahl. Die Leute sind nervös geworden, haben die Polizei angerufen und die Fahrgastleitung. Und mit deren Hilfe konnten die dann die Bahn stoppen, dann haben die Scheibe eingeschlagen und haben die Bahn gestoppt. Und das ist ein wahnsinns, eigentlich ein Wahnsinnserlebnis. Ich möchte das natürlich nicht selber erleben, aber das erinnert einen ja tatsächlich an Filme. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt ja, und da gab es weiß. den Film Unstoppable, ja, Außer klar. Kontrolle, wo ja. ein toxisch beladener Zug Güterzug führerlos durch die Gegend fährt. Und der zweite War Film, ja bestimmt auch besoffene in der Bahn, das mag sein. Und der zweite Film, der so ein bisschen in die Richtung geht, ist, die, ist der Film Die Entführung der Pelham 123, und jetzt haltet euch fest. Beide Filme wurden Regie geführt von Tony Scott, der danach dann gestorben ist nach dem Unstoppable Film. Leider das ist ein Typ, der hat Top Gun gedreht, der hat Lost Boy Scout gedreht und auch True Romance, also ganz gute, ganz coole Action Kracher mhm. und eben auch diesen Unstoppable Film. Damals war es Denzel Washington. Wir wissen nicht, wer hier in Bonn die Bahn gestoppt hat, aber das ist ja eigentlich eine Meldung, wie man sie so mehr aus dem Hollywood Film kennt, ne? dass du sitzt da in der Bahn und die ballert da nachts über alle Bahnübergänge. Ich kann mich da glaube ich noch an eine Szene erinnern aus dem Film. Und zwar war dann so, da, da war dann so eine Weiche oder sowas. Und da musste dieser Zug da ein Affenzahn, der war ja also immer im Affenzahn unterwegs. Ja. Und dann musste der so eine Kurve machen. Und die Schienen hätten es nicht ausgehalten. Haben die Gleisarbeiter, die also hutlorreichen amerikanischen Gleisarbeiter, mit, ja genau, mit so, mit so Brechstangen <lacht> haben die dann die, den Gleiskörper so festgehalten. So, haben ja. die da richtig. ja, die Bahn. ja auch nichts zum Zug. Ja. Das ne? ist in Amerika geht sowas Das ist der Hebeleffekt, halt du kannst ja quasi mit zwei S-Stäbchen eine S-Bahn umlenken. Ja, ja das, das ist mir da auch bewusst geworden. Ne? Also Ja, aber ich finde es ich wirklich, also ähm, stell dir mal vor, du sitzt in so einem Zug und du, das kennt man halt nur aus dem Fernsehen und, und der fährt da durch immer weiter und du denkst, ach du Scheiße, was ist denn hier los und die, die hält nicht an. Aber warum, warum hat denn kein Fahrgast die Scheibe eingeschlagen, hat sich übers Dach nach oben gelaufen und hat dann äh, sich unten in die Kabine, in die Fahrerkabine reingeschwungen? Das ja, hätte du, ich ja du gemacht. Du musst lachen. Die haben tatsächlich die Scheibe eingeschlagen, aber sinnigerweise gleich die zur Fahrerkabine und nicht die von einer ums Dach. also direkt. Das finde ich durch. langweilig. Ja, es ist, deswegen ist es ja auch nicht verfilmt worden bisher. Achso. Und ich muss mal eingrätschen, hier so ein technisches Detail, Todmannknopf. Ja? Also ich habe, äh, ich besitze ein Was-ist-Was-Buch-Bahn. Aus den Zeiten, wo die Bahn noch kam, ja, und da stand, äh, das weiß ich noch drin, äh, dass der Totmannknopf auch ab und zu mal losgelassen werden muss, um nämlich genau sowas zu verhindern, dass der Fahrer da drauf liegen bleibt. Mhm. Und ich frage mich, ob das wieder zu teuer war, ja, ja. oder… Äh, was war das Problem? Oder vielleicht hat er auch gezuckt, so alle 30 Sekunden hat er nochmal losgelassen. <lacht> ja, also ich hab, habe hab den äh, Artikel aus dem Generalanzeiger, weil ich dann natürlich auf die Lokalpresse vertraue. Die haben auch Filter von der eingeschlagenen Scheibe oh, cool. in ihrem Artikel. Und ähm, da wird der Todmann-Knopf beschrieben, als dass es äh, sowohl einen für die Hand als auch für den Fuß gibt. Und der müsse dauerhaft gedrückt werden. Ich kenne das auch bei der, zumindest bei der, beim ICE muss man den alle 30 Sekunden einmal mhm. so antippen. Nicht, nicht den Finger drauf halten wahrscheinlich auch, um das... Um das zu vermeiden, das erinnert mich dann immer an Homer Simpson. Der hat ja, glaube ich, genau diesen Job im Atomkraftwerk und muss alle 30 Sekunden einmal auf den Knopf. Und hat drücken. er sich nicht so ein Specht dann angepasst? Hat er sich so ein Specht irgendwann dahingestellt und <lacht> feiert seine, seine gewonnene Zeit? Ich, äh, ich frage mich äh, allerdings unabhängig davon, ob man nicht, äh, wenn die Notbremse eigentlich quasi so, nur so ein äh, Fingerzeig an den Fahrer ist, ob man das nicht Notbremsvorschlag nennen sollte. Das stimmt. Das ja, weil, halt weil man verlässt sich ja doch drauf, wenn man fährt und fährt und denkt sich, ich. Ach, haben, sie haben die, der genau das hat das nicht funktioniert das ist genau sehr gut sehr guter guter Punkt ähm, die haben die Notbremsen betätigt natürlich als allererste amtshandlung und nichts passierte und dann sagt die, sagen die sagen Stadtwerke, ja die funktionieren ja auch nur bei langsamer Fahrt und nur im Bereich von Bahnhöfen weil man sonst nicht äh, man will nicht dass die Bahn irgendwie in einem Tunnel zu stehen kommt und dann dort nicht evakuiert werden kann und ansonsten bekäme der Fahrer eben sozusagen den hinweis dass jemand vorschlägt, die Notbremse zu betätigen. Doof nur, wenn der Fahrer da benommen in seiner Kabine liegt und davon nicht viel mitbekommt. Oder der Vorschlag wird abgelehnt. Ja, ich bin dagegen. Wie die Franzosen in Brüssel. Also ich, ich kann nur damit dazu aufrufen, äh, vor der Fahrt auch durchaus die Notbremse mal testweise zu betätigen. Ja, vor jeder Fahrt sollte man das Man sollte da wissen, wo man dran ist. Ja, ja. Das kann die Ungehorsam. Rennen. Ab jetzt ja. vor jeder Fahrt die Notricht- und Notbremse. Durch den Türhebel mal gucken, ra nochmal rausgucken, ob wirklich alle zurückgetreten sind. Ja, ja und dann auch mal den Notfallhammer mhm. nochmal ausprobieren. Ne? Da weiß ja. man ja auch nicht, was für eine Qualität der hat. Ja, man kann ja auch direkt die... Scheibe zum Fahrerhäuschen einschlagen, gucken, ob es dem gut geht. Ja, ich würde auch... auch <lacht> Grund, das war der Grund, weshalb <lacht> sie... Die, nein, ihr würdet lachen. Die, die Stadtwerke hätten die Bahn auch einfach stoppen können, indem sie den Strom abdrehen. Das war wohl kein Problem. Die haben aber gesagt, nein, wir lassen lieber die Fahrgäste da die Scheibe einschlagen und gucken, was Sache ist, weil man sich um das Wohl des Fahrers sorgte. Und dachte, das sei dann halt die, die bessere Alternative zu einem unkontrollierten Stopp, wobei ich nicht weiß, wie kontrolliert ein Stopp ist, der auf telefonische Anweisung der, der von, durch Fahrgäste gemacht wird, aber von, von 70 km/h auf 0 in äh, 0,1 Sekunden oder ja, was? Ja, vielleicht fliegt der dann durch die Scheibe vorne oder die ist, Na, man, dann ist hat, er wieder man weiß ja nicht, was, naja. man nicht, man was da nicht. passiert Ja, das war ja nun auch mitten in der Nacht, ja, da kann man so eine Bahn auch schon mal eine Viertelstunde ballern lassen. Aber stell ja, mal vor, der, so im der, ist ja tagsüber eigentlich üblich, dass man die Hälfte der Zeit nur auf irgendwas wartet, ja, und wenn wenn die 66 durchkommt. 66 ist das, ist das dann vom äh, Siegburger von Hauptbahnhof Siegburg Richtung? Genau, meine, da hast du ja Glück, da die ist haben ja alles gestoppt noch an der Adelheidestraße. Das ist zwei Stationen vor ähm, Bertha von Suttner Platz. Mhm. Und dir sagen natürlich Experten, ja, die ist so, sowieso nur noch gerollt und die wäre niemals über die Kennedy-Brücke rübergekommen und so weiter. Aber ich finde es schon allein bei den ganzen Bahnübergängen, die waren wohl auch nicht geschlossen, wie die mhm. Stadtwerke erst behauptet haben, sondern da fährst du vielleicht auch selber nachts gerade nach Hause. Du die Schranke ist auf und dann kommt da von rechts so eine Bahn angeballert und du dich über den Haufen. Also hätte wirklich was passieren können bei der Geschichte. Ja. Schockierend. Schockierend. Also, dann schmeiße ich das gleich weg, weil ich hatte das auch. Das bewegt ja auch die Gemüter so ein bisschen. Ich ja, ja, das, das wieder so gar nicht Action in Bonn. Ne? Das ja, war gestern was, den ganzen Tag. So das ist immer wie, wie in der Schule, wenn, wenn man die Hausaufgaben mal ausnahmsweise mal abgeschrieben hat und dann liest das schon anderer vor. ja Und dann... Der, so. ben, der Ben Cartwright ist nämlich sehr sparsam mit seinem Bier. Das war nein, ja nur nein, so 0,2. Ich habe hier, hab hier diverse Biere noch dabei. Also ja, warum, warum, warum laberst du die ganze wir, Zeit? Und weil das wir hier auch eine, ähm, wir geben den Themen auch Raum. Und jetzt bringe du ich Du hast euch mich damit geködert, dass du gesagt hast, hier wird fortwährend getrunken. <lacht> genau. Da möchte ich euch jetzt zu so einladen. Du musst dir nur selber die Frage stellen, ob du das trinken möchtest. Das ist jetzt ein polnisches Bier, was ja, ich mitgebracht habe. Auf dem Kronkorken steht ein großes W. Es sieht sehr ein bisschen aus wie ein Superman-Logo. Das Bier heißt Janusz Moskwas Muschk Kraft Roku. Jedenfalls steht da Niemiecki Lager, was so viel heißt wie deutsches Lagerbier. Dortmunder Export. Also die Gut, Export Polen brauen wohl gerne unser Bier nach. Aber Leute, ich habe es gekauft aus einem ganz anderen Grund. Ich weiß eh nicht, wie das schmeckt guckt euch dieses geile Logo an, da ist ein Typ wahrscheinlich nach dem Genuss dieses Biers drauf, der sieht so crazy aus, hat keine Haare mehr auf dem Kopf, wahrscheinlich Boah, das, das soll das, Film. unser deutscher Kaiser, sein. Otto, ja, ja, Otto von Bismarck heute, Otto, von, wie Bismarck, würde er heute Otto von Bismarck soll das sein, genau. Und zwar nach Exhumierung. Aber wirklich, so wie, so wie aus so einem schlechten Zombiefilm eigentlich, das drucken die sich hier auf dieses Bierchen drauf, 4,8 Prozent. Ne, polnische Bier finde ich super, ich finde ich find Polen sowieso der Hammer, finde ich voll gut. Ja, das geht mir auch so. Und jetzt gucken wir mal, Da ist auch ein bisschen mehr in der Flasche. Erstmal hier unserem durstigen Mann. Jetzt das ist ein bisschen ich, dunkler. Ein das ist nicht ganz so, das ist nicht ganz so äh, von der Farbe ganz so hell wie das, was wir eben hatten. <lacht> Könnte auch daran liegen, dass es seit einem halben Jahr in meinem Keller liegt. Machst du davon auch wieder ein Foto? Davon mache ich auch. Das glaubt einem Foto. ja keiner, dass das so ein, nee, nee, so ich so ein mach Etikett jetzt, gibt. Ich mache jetzt von allem hier Fotos. Einen kleinen Schluck hätte ich noch hier, Herr Ballermann. Mhm den Schaum. Prösterchen. So. Auf mich. Prost. Ja, Prost. Prost. Auf die besonnenen Fahrgäste der Linie 66. Ihr seid die Helden. Die Helden von Bonn. Wobei man natürlich auf die Idee mit der Scheibe auch hätte kommen können, ohne irgendwie das dreimal anzurufen bei der Polizei. Ja, aber ich sag nichts. Ja. Das ist ja super. Das ja, aber ist versicherungstechnische Gründe. Bevor ja. ja. du was kaputt machst, also ich dann lieber richtig reinkrachen. Ne? Na, dann, dann lieber das in den Endbahnhof reinrauschen. Ja. ja. Bevor eine Glasscheibe kaputt geht, geht halt Oder der, der Pellbock kaputt. Unauffällig nach hinten schlendern. <lacht> ja, aber da war es ja, hinten. In dem zweiten Wagen saßen auch wohl 20 Leute und die konnten ja nicht mal irgendwas machen. Vorne, die konnten ja noch ein bisschen äh, Helden spielen, Actionfilm, Denzel Washington-Style, aber die hinten, die sind einfach nur da. Ich hätte, man hätte es auch gleich ausnutzen können und dann prophylaktisch alle Scheiben einschlagen mal richtig die Sau rauslassen. Mal also so einen kleinen nothammer amok laufen ich Ciao, ciao. Ich ich muss ja jedes Fenster ja. Das letzte war das Richtige. Ach Mensch, ich habe irgendwie die Fahrerkabine ja. nie so richtig ich ich war war so so Panik. nach vorne. Ich würde auch mal vermuten, also so äh, objektiv betrachtet, wahrscheinlich finden die jetzt in den nächsten Jahren immer mal wieder Leichen. Das sind einzelne Personen, die dann ausgestiegen sind und wie sie es in Hollywood gesehen haben, versucht nach vorne zu kommen. Aber leider gescheitert sind. Ja. ja gut, wenn, kann halt nicht jeder so. Ja, das ist natürlich so, also halt dann ich, auch tragisch. Passend ja. zum Thema habe ich, ich noch einen Artikel. Ich würde wahrscheinlich schon mir die Finger an der Tür verklemmen, ja, aber bitte. Ja. Ich habe noch, noch einen Artikel, der ganz gut dazu passt, aus dem Express, Überschrift, unfassbar, was Lkw-Fahrer auf A3 am Steuer macht. Ich muss euch sagen, es ist ein bisschen übertrieben, wie immer im Express. Ich habe gedacht, der guckt mindestens ein Porno, ganz so geil ist ja, es ist aber ja nicht. Aber Subtitel Polizei kann es nicht glauben, jedenfalls sie haben einen Lkw Fahrer gestoppt, der einen Laptop auf seinem Armaturenbrett hatte und dort ein 38 jähriger und dort einen Film geguckt hat bei voller Fahrt auf der A3. Wir fahren ja hin und wieder auch mit dem Auto nach Frankfurt auf der A3. Das ist schon ist schon ein starkes Stück, ehrlich gesagt. Ich muss ganz ehrlich sagen, da, das meine ich jetzt ganz ernst, da kriege ich irgendwie richtig die Wut, wenn so ein Arschloch mit dem Lkw da fährt. und dann vielleicht in meine Familie hinten reinfährt oder in eure, weil er da irgendeinen Film guckt. Die einzige komische Note an dem ganzen Artikel ist, dass der Film, den er geguckt hat, war Der Gendarme von Saint-Tropez mit Louis <lacht> <de> Funès. <Finel. Ja. lacht> Ja, ja, das ist ja entschuldigt. Von eben, von eben denen wurde er dann aus dem Verkehr gezogen. Die haben nur nicht, oh, nein, oh dabei gemacht, aber haben ihm dann ein Bußgeld von nur, da stand zwar hier saftige Strafe, aber von nur 260 Euro. Ja, das finde ich auch nicht viel. Find, nee. Findest du das in Ordnung? Also der Typ muss doch eigentlich erstmal den Lappen abgeben. Ja, finde ich auch. Also, also ich muss der, kurz der fährt demnächst mal mit. Ja, kannst du machen. Da, ja, da war er wieder. Ja. Das. Aber ich meine, ja. er hat natürlich die goldene Entschuldigung, also jeder Film, der wäre natürlich tödlich gewesen, aber der Film, der hat ihn natürlich nochmal wahrscheinlich rausgerettet, weil ich hätte ja sonst seinen Lappen verloren, 1000 Euro, äh, äh, äh, ja, und wahrscheinlich hat er gesagt, oh, ich bin so ein großer Fan der Polizei und hab mir so zum Aufgaben gemacht, mein ganzes Leben nur Polizeifilme zu gucken. Ich fahre seit 36 Stunden, ich musste mich <lacht> irgendwie wach halten. <lacht> Ja. Nee, also ja. nur mal so als kleinen, kleines Nachdenken. man liest dann immer, Lkw-Fahrer fährt in Stauende und so weiter und ähm, ja, das ist deren Job. Ja, ich, ähm also wenn Sie das hier im Auto hören, legen Sie bitte Ihre Zeitung zur Seite und machen Sie den Fernseher aus. Ja, ja. Du meinst während der Fahrt? Ja. Also Zeitung nicht mehr während der Fahrt lesen. Nee. Ja. Ist aber langweilig. Also an Liebe alle Lkw- und Bahnfahrer, bitte jetzt nicht weiter schlafen. Deshalb, ich lese ja auch immer nur Hörbücher im Auto. Ja. <lacht> Verbindest dich mit deinem WLAN-Kabel, um eine gute Verbindung da zu haben. Ja, da stecke ich mir mal ins rechte Nasenloch. Ja. ja ist der Ballermann immer auf Sendung. Ja, ich bin immer technisch auf dem höchsten Stand. Ja. Also ja, der, man muss dazu sagen, der Prolo für Rat, der, hat Zeus, seit, oder der hat seit Tagen ich nichts gegessen. Zeug. Der hat jetzt hier gerade den Weihnachtsteller leer. Das ist ich, halt ich kann jetzt schon keine Weihnachtssachen mehr sehen. Es ist eigentlich umgekehrt. Ich kann seit Tagen nicht mehr aufhören zu essen. Ich habe, glaube ich, zu Hause ein halbes ein Lebkuchenhaus äh, <lacht> gegessen in den letzten drei Tagen. <lacht> Meine Tochter ist, äh, wundert sich irgendwie überhaupt nicht, dass das von selber kleiner wird. Ja, so bürgerkriegsähnliche hm. Zustände <lacht> ja. da bei euch, nur, nur halbe Häuser. Hm. Du sagst wahrscheinlich ja, immer noch, das ist es der, der Esel vom, vom Nikolaus gewesen, der nee, sich immer nachts nochmal reinstolpert. Ja, ich finde es auch wichtig, dass man die Kinder nicht so viel Zucker, ne? und dann dachte ich, er sich lieber selber, ja, dann... Mh. Ja, Kinder und Hunde, weil mein, mein Sohn hat mal so ein fünf, 500 Gramm Schokoladenkrippe oder Weihnachtshaus, Lebkuchenhaus gebaut und dann kam man nach Hause und hatte der Hund das ganze Ding gegessen. Für Hunde ist das allerdings ziemlich gefährlich, Schokolade zu essen. Dem ging es dann, glaube ich, auch nicht so gut. Aber da muss man schon ein bisschen, bisschen achten. Aber da geben. hat der Hund sicherlich was von gelernt. Der hat das nie wieder gemacht. Nee, der hat das gerade letzte Woche schon <lacht> wieder gemacht. <lacht> Hunde sind einfach saudoof. Ja, die, die sind, sind süß, sau doof. Aber saudoof. Und äh, der hat letzte Woche sich schon wieder den Magen verrenkt. Das jetzt andere war Jahre, Jahre her, hat schon wieder irgendwie Tafeln Schokolade in sich reingeschlungen. Nee. Und Schokokekse, glaube ich, ich der auch. Der ist auch süchtig, dein Hund. Ja, das mag sein. Überraschung aus der Tierwelt. Ja, ich versuche jetzt gerade gedanklich hier so ein anderthalb Seiter äh, von Spiel online auf wenige Zeilen runterzubrechen. Das, also der Punkt ist, Eule im Weihnachtsbaum, ja, ist eine, eigentlich eine alltägliche Begebenheit. Ja, die Eule versteckt sich im Baum, der Baum wird gefällt, der Baum steht bei der Familie im Wohnzimmer und zack, Artikel. Ja. ja also... Mhm. Die äh, mal, Newmans ja. haben halt ein. Das ist eigentlich scheiße jetzt. Ich hätte das vielleicht im Detail mal lesen sollen, aber ich. Ja, die haben halt einen Baum ist, gefällt, ja, haben sich in den ins Wohnzimmer gestellt und nach einer Woche haben sie festgestellt, dass der Baum Augen hat und da saß eine verstörte Eule drin. So Was hat ich die den denn Artikel, gefressen die ganze Zeit? Auch da das, steht, das, das frage ich mich äh, auch. Ich wahrscheinlich dein die Leibbuch Eule aus. war recht dünn. Ja, ja wahrscheinlich nix. Ja. Was ja, hat das mit aber der Eule gemacht? Dichter ein dichter halt, Baum, ja. armes Tier. Das, äh, ich habe gestern, ich habe das auch gelesen oder gehört gestern, ähm, äh, musste spontan an den Film Alvin and die Chipmunks denken. Denen wird nämlich auch der Baum gefällt und bei so einem Spinner ins Wohnzimmer gestellt oder zumindest in die Siedlung, der sich dann als arbeitsloser Musikproduzent äh, entpuppt und die komischen Chipmunks, was immer das für Viecher sind, als äußerst musikalisch und reden können sie auch noch und dann machen die zusammen eine Band auf. Ja. Und äh, nerven dann durch mindestens drei Filme, die es da in den 90ern mhm. gegeben hat. Also ich hoffe, die Eule, die hat zumindest nicht angefangen zu singen. Also die Eule ist mittlerweile auch mhm. draußen und entfleucht. Äh, aufgefallen ist das natürlich nur wegen der zehnjährigen Tochter, die sich vor dem fiesen Ornament gefürchtet hat. Ja, also, also die saß dann ja auch wahrscheinlich äh, da immer so stocksteif. Ja, diese, Wahrscheinlich. Äh, Eulen sitzen ja tendenziell eher regungslos da. Ja. Und ab und zu, guckst, kennt man ja, man guckt sich das an, plötzlich sind die Augen in die andere Richtung, ja, oder, naja, na ja, also das muss ich eigentlich nicht ganz zu Hause beeindruckende haben, Tiere. So deswegen ]äuse. vielleicht den Baum immer noch mit, äh, mit Unkrautex einsprühen, ja. <lacht> Fallen da lauter Augen er noch aus, was drin sitzt. Ich habe vor allem das mit der Überschrift gehört. Ähm, ähm, nach einer Woche entdeckte die Tochter der Familie zwei Augen im Baum und ich habe mir dann vor meinem geistigen Auge so zwei Augen vorgestellt, die dann so von irgendeinem so Unfall oder so dann auch so baumelt an den Adern, so richtig schönes szenen vor Augen gehabt. Und dann war es eigentlich nur eine Eule. Tat mir jetzt für das Tier leid, aber war da nicht nicht mehr so ganz so. Äh Ganz so dramatisch, wie ich mir das ausgemalt habe. Ja, also wird. insgesamt, das ist halt so ein Artikel, ja, das äh, kann Echt? sein, aber Ja, ja. Ist das ist halt die Weihnachtszeit. Ach, und das wenn ist auch nicht, das Schöne Wenn nicht, der ist, Weihnachtszeit. Doch, ist doch vollkommen egal. Gibt ja, es eigentlich, so einen gibt's eigentlich einen haben. Begriff für Sommerloch für die ja. Weihnachtszeit? Ja, ja. Den sage ich das, dir aber nicht. Ja. Ach so. Ja, den, den, den, gut. ich habe ja. Luxuswissen. dann hat die Sommerloch, ja. wir hatten das Poloch von Josh Brolin, dann gibt es ja auch das Weihnachtsloch. Das klingt eher so nach einem Nee, schon gut. Nach, nach einem Film, ja. den normalerweise Brummifahrer das, wird. Und das das <lacht> ja, Nikolaus auf heißer Fahrt. So wie damals der schöne Versprecher im ZDF, das war die Reportage, das schwarze Loch und im Anschluss Meins, wie es singt und lacht. Auch so ein Klassiker aus der Fernsehunterhaltung. Ja, ich habe auch natürlich noch mehr Artikel, weil ich glaube, der, der Herr Ballermann, der will sich etwas aufheben fürs äh, finale. Nee, Furioso. wir brauchen schon ein bisschen Zeit. Finale Furioso. Für, ja, ich ba bausche das jetzt hier ganz groß auf, also. weil das scheiße ist, schneiden wir es einfach raus. Okay. <lacht> Aber ähm, jetzt nochmal so ein bisschen Weihnachtszeit. Da muss ich auch immer an meine Oma denken. Die lebt tatsächlich immer noch in einem Heim in, am Bodensee auf Berlin ursprünglich. Und ähm, meine Oma, die war ein ganz großer Fan einer Fernsehserie, die lange Jahrzehnte, muss man fast sagen, im deutschen Fernsehen lief und jetzt so langsam die oh, Bi gemacht. Lindenstraße, die Lindenstraße, 34 Jahre hat es die Lindenstraße gegeben und zu meinem wirklich muss ich echt sagen, zu meinem Leidwesen gab es ja auch den Benny Beimer. Experten werden die Namensähnlichkeit jetzt hier an der mhm. Stelle feststellen und mit dem hat meine Oma mich zeitlebens verglichen, mhm. mit diesem da aus der Serie. Und es war trotzdem, wenn sie da war, das war für sie das Wichtigste, das kam, glaube ich, sonntags, 18 Uhr irgendwas, kam immer oder kommt noch die Lindenstraße bis März. Und letzten Freitag war der letzte Drehtag in Köln in der ja gefakten Lindenstraße, die da nur so ein Set an Kulissen ist. Und ähm, irgendwo geht damit ja schon so ein Stück deutsche Nachkriegsfernsehgeschichte, zumindest zu Ende, ob man es nur mag oder nicht. Aber 34 Jahre im deutschen Fernsehen, das ist schon. Das ist schon eine Hausnummer, würde ich sagen. Ja, also ich finde das sehr beeindruckend, weil das die Sendung ist, die bei mir den unmittelbarsten Umschaltreflex erzeugt hat. Das heißt, ich habe eigentlich nie irgendwas gesehen. Ich habe nur dieses Anfangsgedudel. Dieses Gefiedel, ja, das ist eigentlich schon unverschämt. dann bewegte sich schon der Daumen, der rechte Daumen. Das war unglaublich. Da hätten wir eigentlich mal ein wissenschaftliches Experiment zu machen müssen. Oh, die Eule ist im Bus. Ich habe da was singen hören. Ja, das stimmt. 29. März 2020 ist die letzte Folge im Fernsehen und die Lindenstraße ist auch in die Geschichte deswegen eingegangen, weil es den ersten schwulen Kuss im deutschen Fernsehen gezeigt hat. Das muss irgendwie das in den noch vor nee, 1990 sogar erst 1990 der erste Kuss. Da ist ja auch der, glaube, der Sohn von dem Doktor Dressler, der ist schwul. Mhm. In der Serie und im ähm, echten Leben wahrscheinlich auch. Und dort hat man sich das erste Mal getraut, das auch zu zeigen, diese Lebenswirklichkeit. Oh, das finde ich gut, das wusste ich gar nicht. Nee, die haben schon hin und wieder so auch so, auch das ganze Thema Rechtsradikalismus, also viele, viele Themen haben die einfach so zum Gegenstand gemacht, aber ja, ehrlich gesagt, geguckt habe ich es auch nicht. Bin, bin jetzt nicht der Lindenstraßenkonsument, aber für mich ist es eher so so ein zeitgeschichtliches Thema. Lindenstraße 34 Jahre wollte ich an der Stelle einfach mal erwähnt haben einen schönen Gruß an Mutter Beimer. Da ist sie ja vor Stelle. der Wende gestartet, oder? Ja. Aber der müsste, ja da müsste da kann man ja da müsste man mal hier so Studien betreiben. So Folgen aus, aus dem Jahr 1989 und so angucken. Genau, und dann sind ja auch die die haben das Thema dann ja auch dort reingebracht dann zogen dann ja da zog er ja dann diese eine mit dem ostdeutschen Dialekt da auch ein und dann war Echt? auch dieses ganze Thema Ossi und so weiter wurde dann sehr stark. also Diskriminierung von Ossis und so. Chancengleichheiten, so, es gab es da immer alles. Also, also habe ich die Sendung eigentlich nie geguckt. Wahrscheinlich nur wegen des Gefiedels. Wir können ja mal einen langen ja. Videoabend machen. Ja, 35 Jahre <lacht> durchgucken oder was? Wie viele Folgen sind es <lacht> gewesen? Ja, also sagen wir mal 50. Wenn die jetzt jede, jede Woche eine habt 52 mal 34 A30 Minuten. Also, also, das steht nicht auf dem Zettel. Ja, das Ach, steht würde mich auf meinem jetzt Zettel mal interessieren, und, und, weil Ja, 25.000. So also. bist du ja schnell bei solchen äh, Vorabendserien. Ja, aber die ja, 25, ja, schon. Äh, Quatsch, 22, ja, so 26 Stunden ja, pro ja, 5, Jahr. ungefähr ja. 25.000 Sendungen. Ja, ja 26, wir wollen ja in Stunden. Wenn wir jetzt ja sitzen, wie viele Stunden müssen wir setzen? sitzen? Wenn du sagst, 26 Stunden pro Jahr. Jede ja, also, nee, das also, also, 36.000 36, 36. 36. Sendungen ja. sind das. Du siehst wahrscheinlich hinterher aus ja, wie Mutter 6, Beimer. So 36.000 Sendungen, wie viel, hat dein Jahr 1000 ja, Sonntage zwei, oder 52 oder was? mal 35, so, nicht 36. circa 36.000. 36. Okay. So. Karl-Heinz Ballermann ist alles aber kein Mathematiker, das kann man an der Stelle schon mal sagen. Das ich, sind ich 52 Sendungen pro Jahr maximal, ich bin sehr gut im immer nur sonntags ausgestrahlt. Ja eben. 52 mal 34 sind bei mir nicht 36. Ja, 000. du musst aber ja, das wurde ja in mehreren Sprachen übersetzt, wurde ja zeitgleich. Äh <lacht> Ach so, stimmt, <lacht> ne? Wir wollen das ja in allen Sprachen. <lacht> ja, klar, ja, ja, da hast natürlich recht. Und so. ja, logisch. Ja, mal dann dann noch einmal recht. mit und einmal ohne Untertitel. Ja, ja stimmt. Japanisch ja. mit Untertitel. Japanisch und mit griechischen Untertiteln. Und dann brauchen wir auf jeden Fall die große Blu-ray-Box, da haben die die meisten Tonspuren drauf. <lacht> Also wir das, können das ja das gleichzeitig auch einfach, auch einfach einschalten. Also wir können auch ein, ein Zeichen setzen und wir können euch auch alle hier an den, an den Radiogeräten daran teilhaben lassen, wenn wir den großen Lindenstraßenmarathon starten. Und das wird dann ungefähr, die Folge wird dann ungefähr fünf Sekunden dauern, weil die <lacht> Musik geht los und der Ballermann <lacht> schaltet um. Nein, nicht, nicht der Ballermann, der Daumen vom Ballermann, der, der hat der ein Ohr, Eigenleben. Der Ballerdaum. Der hat eigene Ohren. <lacht> und Augen, wie die Eule. <lacht> Ja, wollte eigentlich äh, noch ein Bier. Ich hab, hätte noch ein polnisches Bier im Angebot. Oder ja, eins? Hast ich du hab, auch noch was mitgebracht? Ich hast du was Schönes? Auch, ist nicht du hast bestimmt wieder halb, halb gar einen Mate-Tee dabei. Nee, diesmal auch äh, gekühlt, äh, nach dem Debakel von Metzen. Ach du Scheiße. Ein oh, Guinness. Oh. Oh. feines Guinness. Sag mal, musst du denn immer so... <lacht> ich bitte dich, die Flasche zu öffnen. Ich habe noch zwei weitere. Wenn du, wenn du brav bist, reich, bleiben wir bei der nee, einen. Ist gut, dass ich diesen Leute, Leute das, müssen, das müssen wir anders machen, weil äh, die guten Sachen, es war doch so, ne? am Anfang trinkt man doch die guten Sachen, weil nachher schmeckt man eh nichts mehr, oder? Ja. Okay. Wolltest du, du das jetzt zum richtig guten Dann, komm mir, dann, dann, dann lass mich mal vor, weil ähm, ich habe nämlich <lacht> zur Abwechslung des Tages… Ich fühle mich hier latent diskriminiert. Ja, hallo, äh, geht ja gar nicht, was du da ab, abziehst. hier. Oh, oh, oh, oh, oh. Also ja, warte, wir machen mal die Tür auf, weil der Ballermann, der will jetzt hier eine spritzige Veranstaltung. Also ich dachte mir, weil wir ja alle so ein bisschen dekadent sind ne, äh, und äh, außerdem, weil ja bald Silvester ist, habe ich eine Flasche Shampoos mitgebracht. Ne? Mhm. Das mhm. ist wirklich Champagner ja. oder Cremons. Cremant ist das, ja, ja. Also was ähnliches. Ja, lecker. Ja, und ähm, die hat auch eine Medaille gekriegt, das gute Stück. Medaille doch. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, als alter Lateiner und äh, das sieht total äh, hochpreisig aus und ist eigentlich wie Geld vor die Säule werfen bei euch beiden Typen aber ich mache es halt trotzdem weil ich oh, hätt, hast so du noch so, so ein netter, hast du noch so ein Guinness zufällig ich, <lacht> weil ich ja so ein netter Kerl bin so ich reiß das mal auf hier hast ja. du schon ein Foto gemacht davon nee ich mache jetzt ein Foto ich mache jetzt ja, auch die Tür auf bevor weil du die haust mir sonst mit dem Sektkorken ins Auge das hatten wir in der letzten Folge mit dem Fußballer hervorragend <lacht> kann ich kann ich da dieses Schälegrinsen auch mit ins Internet <lacht> Hervorragend. So, der Freunde. Hatte schon zwei Flaschen heute Morgen zum Frühstück. Freunde der Nacht. Hast du geschüttelt? So, jetzt kein Terrorangriff, sondern das nur eine explodierende Sektflasche. Ah ne, ist ja Shampoos. Ja, schmeiß einfach <lacht> Scheiß auf die Umwelt. Ja, ich, ich scheiß nicht auf die Umwelt. Ja, wir sammeln das gleich. Oh, wow. oh, oh, der oh, oh. Schlecht. Respekt. Das, du, das, so. das, das hätte ich mal filmen sollen, das war ja großartig. Ja, die Move. besten Szenen, die schneidest du wieder nicht mit. so nee. Aber man hat es, glaube ich, gehört. Wir machen ja. die Butze wieder zu, weil es regnet. Und ich habe auch für die. Was spricht denn jetzt gegen <lacht> schöne gegen neue Becher? Becher? Weil ich wollte das jetzt nicht im Bierbecher einfüllen. Ihr merkt schon, ich bin ein Mann mit Stil. Ja, und habe, deswegen, und Plastikbecher. Und habe deswegen die durchsichtigen Plastikbecher Medaille. genommen. So, Minion, dass du auch mal was Anständiges kriegst. Ah. Wir müssen gleich nochmal die Flasche beschreiben, weil ja. da steht auch noch ein Du kannst das schon mal mit Petit, anfangen. irgendwas. ich sehe sie nicht, du hast du eine hast Pranke auch, da du bist drauf. doch. Du bist doch hervorragender Französisch. Äh, ja, das stimmt. Kenner, ich bin ja ich auch ein Kenner, aber nicht, nicht Sprecher. Le Puy du Moulin, oder was? Die Ziege vom Müller? Ja, <die> <lacht> <lacht> Apropos der Müller. Den Müllersen werden wir auch in eine der nächsten Folgen hier mal reinholen, weil der ist uns noch Le eine Louis Antwort schuldig. du Monde? Oder wie heißt das? Das heißt nicht Das in ist monde. wahrscheinlich einfach nur das ist irgendeine, eine ja, Gegend. Ja, das ist ja auch eine Gegend wahrscheinlich. Aber da steht Concours de Grand Vin de France. Ja, das ist der Wettbewerb, wo der die Medaille gekriegt hat. Ja, die, aber die Goldene. Vin de France. Ne? 2016. Ja. Cremant d'Alsac. 2016. Nee, das war, glaube ich, das Ablaufdatum. <lacht> ja, scheißegal, ihr trinkt es ja nur. Cremont, sagt das so, jetzt haben wir die Rückseite. Der Cremont ja. vom alten Sack. Wie viel so. Umdrehungen hat das gute Stück? Das ist ja eigentlich die wichtigste ah, Info. Schaumweinerzeugnis, 36%. Äh, wo, steht denn der, wo, nein, steht, nein. wo steht denn drauf, wie viel Prozent das hat? Vorne. Das schreiben die Franzosen nicht. So, drauf. Alles unter 12. 40 ja. schreiben die nicht drauf. 12. Das gilt bei denen nicht als Alkohol. Leute, kommt, ihr sollt auch nicht leben wie ein Hund. Kriegt ihr mal schön noch einen Schluck oben drauf. So. das reicht dann für mich. Ich muss ja hier noch dieses Studio nach Hause fahren. Ja, ja das Studio. Oh. Du, solange du keinen Film dabei guckst. ich glaube, vielleicht schaue ich mir die erste Staffel Lindenstraße an, um auszunüchtern. Yeah. Können wir immer so angucken? Ja. Ja, ich dachte, er ja, war ja Silvester. A la aus, Votre ne? Santé. Hm? Ne? <lacht> Ach, Chantré. <lacht> Chantré. Ah. Nee, der ist gut. Ja. Schmeckt so ein bisschen nach Guinness, finde ich. Ja, weil du das im Kopf hast. Und die Bilder. Das ist aber echt fantastisch. Aber du hast gesagt, in Kombination mit einem ja, herrlichen in Kombination mit meinem hast du da auch noch einen Artikel mitgebracht. Habe ich gebracht. einen herrlichen Artikel mitgebracht. Und zwar, eigentlich habe ich mich schon lange gefragt, warum es so einen Artikel noch nicht gibt. Na, hast du aber er, muss, er musste kommen. Er musste kommen. Und das Thema ist natürlich auch bekannt. Umstritten wegen Klimaschutz. Doppelpunkt. Bei diesen Discountern gibt es weiter Silvesterböller. Kölner Stadtanzeiger lässt sich über die Frage aus ist es heutzutage noch opportun, überhaupt Silvesterknallwerk äh, anzubieten. Wegen, des, wegen der Feinstaubkonzentration, die damit zusammenhängt. Und tatsächlich, einige äh, Supermärkte bieten das wohl schon nicht mehr an. Zum Beispiel sagt Uli Butnik, dass seine Rewe-Märkte im Dortmunder Süden in diesem Jahr eine böllerfreie Zone sind. Weil er will eben bei diesem Feinstaub sozusagen, mhm. äh, er will den Feinstaub verhindern, hält es für Doppelmoral, wenn, an, wenn man sich eigentlich das ganze Jahr über äh, Feinstaubbelastung auslässt, aber dann am 31.12. es richtig krachen lässt. Und, und äh, was ich dann sehr interessant dabei fand, und da bin ich eigentlich bei meinem eigentlichen Lieblingsthema dabei, ist, dass sich natürlich auch mein Lieblingsverein, die Deutsche Umwelthilfe, dazu geäußert hat. Mhm. Ja, weil der Jürgen Resch, der ist ja überall dabei, der DUH-Chef, Deutsche Umwelthilfe-Chef, und der sagt wir hoffen, dass ein Druck durch die Gesellschaft geht und die Menschen in diesem Jahr weniger Böller und Raketen kaufen. Kann man auch erstmal so stehen lassen, finde ich. Und dann sagt er ganz selbstbewusst, wie es eigentlich immer so seine Art ist, Anfang 2020 will man die Händler auffordern, den Feuerwerksverkauf komplett einzustellen. Warum ja. fällt wir denn nicht Ende 2019 damit an, dass wir ja, viel mehr sind. Dagegen. Ja, weil die, weil die Bestände halt schon gekauft ah, sind. Ne? Ja. Aber hier Baumarkt, die Baumarktkette Hornbach beispielsweise an, ich will auch wohl kein, kein, äh, kein Feuerwehr mehr ins Sortiment nehmen und auch einzelne Edeka-Läden auch nicht mehr. Aber es steht und fällt alles mit den Discountern, Richtig. ob die mitziehen. Ne? Aldi und die, und Co. Ziehen, die ziehen bisher nicht mit. Also genau. Ne? Die halten daran fest und sagen, und das ist meines Erachtens auch ein Punkt, äh, man sollte im Leben eben nicht alles regulieren, sondern eben auch noch seine Freiheiten lassen. Und es handelt sich letztendlich um eine Tradition. Das stimmt, aber ich habe just gestern die beiden Silvester-Kataloge von Aldi und Lidl in der Hand gehabt. Es gibt natürlich auch noch andere Discounter, die habe ich mir jetzt aber nicht angeguckt. Und die haben zum ersten Mal, ist mir das auffallen. die haben wirklich fast zehn Seiten in diesen Katalogen nur mit Feuerwerk. Und zwar inzwischen nicht mehr so. Früher hatten die so, so zehn verschiedene Raketenartikel oder so. Inzwischen, die haben acht Seiten davon, sind enorme Feuerwerksbatterien, die du nur einmal anzündest und dann ballern die da zwei, drei Minuten lang für 120 Euro teilweise. Das ist ja traditionsbewusst. Ein, das, ist, das ist, auch Tradition. Also ich finde, ich würde auch niemandem jetzt seine Rakete verderben, aber irgendwie ist Feuerwerk auch so erschwinglich geworden, dass du wirklich so ein kleines, du kannst so ein kleines äh, ähm, ja, Feuerwerksspektakel da in deinem Vorgarten abfeuern für 120 Euro und Aber nein, das mein, beim Discount kaufen guck dir die Kataloge an also ich war also wirklich, ich muss mich an der Stelle mal outen krass. als passiv äh, in dem Sinne dass ich eigentlich immer nur gerne und gut zugucke ja das wie Schnurrer. andere ihr äh, erspartes verballern und äh, ja also ich bin eigentlich äh, ich sag mal so als Zuschauer bin ich eher Fan der äh, in der Hand angezündeten und äh, aus der Hand geschossenen <lacht> Einzelrakete, ja, so ein äh, lieblos auf die Mittelspur gestelltes Tischfeuerwerk, ja, wo dann irgendwie noch zwei, drei Taxen dran vorbei manövrieren, während das losballert, weiß ich nicht. Und äh, davon abgesehen, also ich würde meine Böller wahrscheinlich eher im Darknet kaufen, ja da. Genau. Weiß man auch, was man hat hinterher. Da gibt es auch ein polnisches Bier dazu. Genau. Aber das ist genau die Gefahr. Ne? Das wird ja auch angesprochen, äh, wenn, wenn, die, wenn die ganzen äh, Supermärkte ihre Angebote zurückziehen. Ja. Dann fangen die Leute an, das Zeugs im Internet zu kaufen. Und zwar dann eben wieder aus was weiß ich aus Polen oder so. Und äh, die Hand, da weg und die Hand wegzusprengen, wenn nicht noch ja. mehr. Also es hat eben äh, alles auch eine Kehrseite. Und man muss auch mal sagen, 133 Millionen Umsatz mit Böllern und Raketen. Es hängen mhm. Arbeitsplätze dran. Gut, das ist, äh, da kann man sagen, okay, was ist, was ist gewichtiger, ja. Aber immerhin, also es hat es hat viele, viele Seiten hat diese Medaille und was ich eben wieder bemerkenswert fand dabei, dass es wieder so ein Thema ist, bei dem die deutsche Umwelthilfe mit rumspringt, weil die deutsche Umwelthilfe äh, springt ja bei vielen Themen mit äh, im Bereich ähm, Umwelt. des Umweltschutzes, ja. Hat auch viele Sachen erreicht, muss man ganz klar sagen. Also die, äh, waren ja im Grunde genommen maßgeblich daran beteiligt, dass durch ihre Aktion dass, dass es einen Dieselrußfilter gibt, dass es Umweltzonen eingerichtet werden, Dosenpfand, schwefelfreien Kraftstoff gibt es. Habe ich an der Stelle erwähnt, dass dieser kleine rollende Bus einen Dieselmotor hat. Also mein Front ist das nicht unbedingt. Mein Segen hasse. Und, äh, und dass es gegebenenfalls sogar Dieselfahrverbote in Innenstädten geben wird. Hervorragend. Ja, und äh, und da muss man, äh, muss man auch dazu sagen, dass äh, diese deutsche Umwelthilfe auch per se um, äh, trotzdem umstritten ist, trotz dieser vielleicht auch ganz interessanten und guten Sachen, die die so machen. Ihnen wird nämlich ein Geschäftsmodell vorge vorgeworfen, und zwar als äh, eine geschäftliche Betätigung im Sinne eines Abmahnvereins. Also äh, die deutsche Umwelthilfe steht wo vor allen Dingen deswegen in der Kritik, weil sie eben ganz äh, aggressiv. Abmahngebühren verlangt, auch für kleinste Verstöße gegen äh, Hinweise. Hier ist zum Beispiel äh, ein, äh, ein ganz interessanter Artikel im, äh, im Kapital, wo das mal aufgearbeitet wird, was die eigentlich so betreiben. Und ähm, da wird auch nochmal hervorgehoben, dass die einen ganz wesentlichen Teil ihres Budgets über diese Abmahngebühren äh, finanzieren. Also früher waren es wohl mal 2% vor zehn Jahren. Mittlerweile ein Anteil von 30% Prozent ihrer, ja. ihrer Gesamtfinanzierung. Mit Abstand wohl der, der, der Verbraucherverein, der am meisten äh, oder Verbrauchervereinigung, die am meisten äh, äh, Abmahngebühren hat. Also wofür mahnen die denn? Für alles. Leute Soll ich euch mal ein Beispiel zeigen ja, hier. Bitte. Das finde ich nämlich äh, echt ganz anschaulich. Und zwar. Gab es da wohl einen Autoverkäufer, einen Autohändler, Dietmar Lüders aus Karl in Sachsen-Anhalt, der hat acht gebrauchte Mazdas angeboten. Leider war einer davon noch keine drei Monate alt und äh, hatte auch noch nicht mehr als, na, wie viel muss man laufen, naja, auf jeden Fall äh, müssen die eine gewisse Kilometeranzahl gelaufen sein. Und damit, genau 1000 Kilometer, und damit hätte er ihn nicht mehr als Neuwagen bezeichnen dürfen. Er hat das aber eben bei den äh, acht, äh, hier Mazdas gemacht. Wurde dann vom, von diesem Verein für Umwelthilfe abgemahnt, sollte 229,34 Euro bezahlen. Da sagt der Herr Ludos ja, okay, da habe ich einen Fehler gemacht, bin ich auch bereit zu zahlen. Aber das eigentlich, äh, das eigentlich ähm, Fragwürdige, finde ich zumindest, dabei ist dann, dass in Kombination damit auch gleichzeitig eine Unterlassungserklärung mit einem Vertragsstrafeversprechen übersandt wird. Und da heißt es dann nämlich, sobald du äh, nochmal so etwa, so einen Fehler machst, musst du sofort 5.001 Euro zahlen. Und zwar Aber für jeden an, Verstoß. An wen? An die Umwelt. Ja, an die Umwelt. Was haben die denn da für eine Berechtigung, das anzupragen? Ja, äh, genau, das, ist, das habe ich mich auch gefragt. Und es gibt wohl ein äh, Unterlassungsklagengesetz und darin wird äh, ähm, es prinzipiell ermöglicht, dass auch äh, gewisse Vereine eigentlich privatwirtschaftliche Vereinigungen nach diesem Gesetz vorgehen und Abmahnungen aussprechen können. Da muss man einen Antrag stellen, dass man das dann darf beim Bundesamt für Justiz. Ne? Und dann kriegt man eben so eine Erlaubnis. Und ich glaube, dass mittlerweile irgendwie 78, genau, es gibt 78 klageberechtigte Einrichtungen, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt des Artikels. Und äh, die meisten haben aber wirklich einen sehr untergeordneten Betrag, was diese Abmahn, Abmahngebühren angeht. Bloß eben die Deutsche Umwelthilfe, finde ich. Die erzählt, wie gesagt, einen sehr hohen Betrag. Hier steht 2,5 Millionen Euro. Wow. das Mit, ist schon, Vor allem, wenn das so 200, ähm, Pi mal Daumen 250 für so eine Abmahnung ist, dann sind das ja einige Abmahnungen, die sie ausmachen. Ja, genau. Ne? Und... Äh, und das, das, das, das Krasse dabei ist, wenn du einmal dieser Unterlassungserklärung zustimmst, dann bist du natürlich sozusagen äh, im Fleischtopf von mhm. denen. Und die werden dich immer abgrasen, ob du nicht irgendeinen Fehler machst und dich nach Strich und Faden abmachen, weil das gibt ja richtig Asche. Ja. Und äh, meine, meine These ist, dass die dass die Dinge, die guten Dinge, für die die sich einsetzen, dass die eben durch so ein Geschäftsgebaren diskreditiert werden. Ja. Das, äh, das, es gibt zwar Argumente. Ich das schon diese Abmahnpraxis generell... Ähm Weiß ja auch jeder Internetseitenbetreiber, die finde ich einfach nur eine Unart, dass da Anwalt Anwälte hingehen und gewerbsmäßig Abmahnungen aussprechen für Dinge, die vielleicht nicht vorsätzlich falsch gemacht werden, vielleicht auch teilweise von der Rechtsprechung gar nicht lückenlos geklärt sind, ob sie erlaubt oder nicht erlaubt sind, um Angst und Schrecken zu verbreiten, und auf diese Art und Weise eben genau diese Unterlassungserklärung einzusammeln, diese Gebühren einzusammeln, die oft dazu noch völlig überteuert und überzogen sind. Mhm. Also, ähm, da liest man ja auch immer wieder den Rat, sich auf jeden Fall anwaltlich beraten zu lassen, wenn man Opfer davon wird. Wie gesagt, wer einfach fremde Fotos klaut, klar, ne, der kann damit rechnen, dass er da irgendwie Ärger bekommt. Aber diese Abmahnanwälte, die haben ja an und für sich, außer vielleicht aus so einem Gesetz, gar keine direkte Legitimation. Die suchen sich halt da so, so Nischen. Um, um dann einfach Kohle zu machen, um, um einfach mit der Dummheit oder der Unwissenheit anderer vielleicht so äh, wirklich per, so ein perfides Geschäftsmodell aufzuziehen. Und die Hyäne unter den Juristen. Ja, ja das ist also mit Sicherheit unter den Juristen nicht der, die beliebteste Sparte. die es Na gut, ich meine, jetzt macht das hier der Verein selbst. ich meine und man ja was meine, auch irgendwelche Typen dafür haben. Die haben, die haben wohl eine eigene Abteilung, ich glaube mit sechs oder sieben Leuten, die das da betreiben. Nur sowas. Und die sagen, also argumentativ ist natürlich auch nachvollziehbar, dass sie dadurch den Handlungsdruck äh, erhöhen. Und für eine Disziplinierung sorgen, da wo der Staat versagt. Ähm, klar, das ist. Und sollen sie das Geld spenden, dann würde ich es glauben. Oder sollen sie das direkt unmittelbar sichtbar in irgendwelche Projekte reden? Du, das werden die sicherlich belegen können. Ähm, aber gleichwohl, ne? Ich finde, äh, find, es muss irgendwie, äh, das, wofür man sich einsetzt, muss passen zu dem, wie man sich verhält. Und das passt irgendwie nicht so richtig zusammen, da ist irgendwo für mich, äh, da ist irgendwo für mich eine Lücke. Ja. Hm. Aber man muss natürlich auch sagen, die haben auch viel erreicht. Also ja. Was ich mich natürlich gefragt habe, und jetzt werden wir wieder so ein bisschen halbseiden, war denn Uli Butnik vom, vom REWE jemals in den USA Austauschschüler? Da würde ich fast meine Hand für ins Feuer legen. Da hat er mit Sicherheit halt keine gute Zeit gehabt mit dem Namen. <lacht> <lacht> <lacht> in diesem ah, Sinne, auf ja. so. Wohl. Prost. Prösterchen. Uli Butnik. Mm. Cheers. Oh, ich glaube, Charbusser Rewe wird nicht mehr unser Sponsor. Wieso das denn nicht? Die haben wir jetzt auch vergraut. Du hast doch hier schon hier, ich nenne jetzt den Hersteller nicht hier, beste Wahl. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Stufe über Jahr. Ja, wir haben bisher Rewe -Schokolade. In, diesem, in diesem Zusammenhang sehr gepusht, ja. wir haben äh, hipster Hipstergetränke die im Refer erstanden wurden, gekauft und auch Teile meiner Weihnachtsplatte sind aus den Handelsbeständen von Uli Butnik. Also ich esse jetzt so Blauen Ball. Deswegen nehme ich es mir jetzt auch einfach mal raus, mich über den Namen lustig zu machen. Ja, gleich wir machen uns aber gleich noch über unsere eigenen Namen auch noch lustig. Also Karl-Heinz Ballermann ist schwierig. Ist schwierig. Da ist nahezu unangreifbar der Name. Ja. ja. Ich mit meinem, meinem englisch klingenden Namen, da hat auch nie einer gewusst, wie man das ausschreibt. Die haben es immer mit, mit Kommst K du aus England. Ja, ich komme ja äh, ich komme ja aus der, von der, aus der englischsprachigen Minderheit aus West Berlin. <lacht> also ja, da bist du bist ja mal direkt natürlich auch äh, an der Grenze. Ne? du musst ja raus, du musst ja durch die Transitzone tatsächlich. Kennst du eigentlich diesen Charlie? Der diesen Charlie? Ja der, ja, der, ja, der hat ja auch einen schrecklichen Der Vor Der hat seinen Checkpoint. Nee, aber das war wirklich früher. Ich bin in Berlin in '74 in Berlin geboren worden und wir, wenn wir west also in Westberlin tatsächlich, aber wenn wir äh, Verwandtschaft besuchen wollten, so mussten wir durch die Transitzone fahren, ne? weil mhm. Berlin ja bekanntermaßen in Ostdeutschland war und meine Eltern hatten ein Ford Transit. Und ich habe als Kind immer gedacht, was für ein Glück, dass wir so einen Ford Transit haben, sonst könnten wir ja gar nicht über die Transitzone nach Westdeutschland fahren. Das liegt ja auch auf der Hand. Ja, mhm. und so einfach denken Kinder manchmal. Das ja. finde ich irgendwie ganz äh, faszinierend. Und in dem Zusammenhang habe ich auch ein kleinen. Manche mussten über die Golfregion fahren. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ähm, wo ist denn mein Artikel mit den Kindern? Ich habe hier noch was vorbereitet. Habe ich schon wieder verballert. Ballermann. Ja, kannst du dich auch noch Gedicht aufsagen? Ach, genau, Gedicht aufsagen. Das ist so ähnlich. Was macht man in der Weihnachtszeit? Man sagt Gedichte auf, ganz mhm. richtig. Und man schickt seine Kinder zu Krippenspielen. Also habt ihr vielleicht in euren Kindergärten Schulen, deins, deine Tochter ist noch zu, zu klein, aber auch schon miterlebt, dann setzt man sich halt dahin und schaut seiner Tochter, seinem Sohn beim Krippenspiel zu. Im Zweifel einfach nur als kleiner Engel irgendwo im Seiten. Seiten, also du als deiner Engel guckst du zu? Ich als kleiner Engel, nein. Und dann gab es hier die Geschichte der kleinen Ella aus England, die 20 Minuten bei einem Krippenspiel dem Publikum den Mittelfinger gezeigt hat. Hier ist auch ein <lacht> Foto, da ist die kleine Ella zu sehen, wie sie ihren Stinkefinger ins Publikum richtet. Das hätte natürlich ja. nie irgendeiner überregional dass sie nicht ganz freiwillig beim Krippenspiel <lacht> mitgemacht hat. Nein, das, die ist auch keine kleine, äh, auch kein, keine kleine Klimaschützerin oder irgendwas, die neueste ähm, Errungenschaft da. Nein, die hat ein ganz anderes Problem gehabt, die hat sich geschnitten während des Krippenspiels und ihre Mutter saß im Publikum und die hat die ganze Zeit den Finger <lacht> hochgehalten, um zu sagen, guck mal, ich habe mich geschnitten, ich brauche ein Pflaster und hat 20 Minuten, teilweise, da gibt es auch noch Fotos, da hat sie dann beide Finger <lacht> hochgehalten und zu, und zu vergleichen, <lacht> links habe ich mich geschnitten, rechts nicht. Du, du wirst lachen, ich verfüge über genau so ein Foto meiner Tochter, wo sie auch, sich auch irgendwas am Mittelfinger zugezogen hat, ja, sowas sollte man eigentlich immer mal aufbewahren für Elternsprechtage. Aber und der ist der entscheidende Unterschied, deswegen, ich will mich hier gar nicht über die kleine Ella lustig machen, im Gegenteil, die ist fünf Jahre alt und das hätte wie gesagt keine Sau interessiert, außer die Eltern, die das dann für Eltern, für so irgendwie Privatzwecke mal zum Schmunzeln nehmen, aber warum ist sie bekannt, weil ihre Mutter, die kleine Ella bei Facebook gepostet oh, hat, dieses Gott, Foto da doofen. irgendwo hochgeladen hat, hier seht ihr das, diesen Post und ähm, ja, das war tatsächlich Facebook. Und dann sich im Endeffekt so ein bisschen äh, lustig darüber auslässt, dass ihre Tochter beim Krippenspiel die ganze Zeit den Mittelfinger hochzieht. Und ganz ehrlich, liebe Eltern, das finde ich, das finde ich eigentlich total scheiße, dass man sowas ja. macht. Das Mädchen ist fünf Jahre alt. Natürlich lachen wir jetzt hier im Bus darüber, sind darauf aufmerksam geworden, aber die Kleine, die wird irgendwann auch größer und dann wird sie sich freuen, ja, schön Dank, ja, das wäre so, als ob wir alle haben totale Giftfotos irgendwo in unseren Fotoalben unserer Eltern nicht. und zum Glück, <lacht> ja, du natürlich nicht, bei mir ist alles ganz kuschig, ja. kuschig, ja, ja, aber äh, ich habe sie definitiv, schlimme Frisuren und alles, was dazugehört, böse Brillen und ich bin froh dass meine Eltern kein Facebook hatten, um, um den Quatsch dann der ganzen Welt zu zeigen, das geht dann nach, nach äh, Möglichkeiten noch viral, und jetzt wird in irgendwelchen anderen Medien, was habe ich hier? Was ähm, heißt denn viral eigentlich? Viral, das wenn ist das gerade so in, der, in der Weihnachtszeit. Früher hätte man gesagt, so durch die Decke wird, geht. Durch die Decke, viral, ja. Das ja, wird halt so, also quasi wie ein jeder, Lauffeuer, jeder Horst äh, es sieht oder weiß. Der Daily so. Mirror in England hat es aufgegriffen ja. und damit dann wirklich. Äh, für die Massen zugänglich gemacht. Und ja, ich würde sagen, ich finde das ganz ehrlich, ich meine es jetzt komplett ernst, finde das total unverantwortungslos, nee, verantwortungslos, verantwortungslos unverantwortlich, ja. sowas zu machen, seine, seine Kinder da so vor die, vor die Weltöffentlichkeit zu ziehen, im Zweifel. Das Kinderfotos ist halt, ist halt ein schwieriges Thema. ja, ja Man ist ist, neigt ja auch dazu, seine Kinder in Posen zumindest zu fotografieren, ja? wo man selbst vielleicht nicht gesehen werden möchte ja und das dann noch irgendwo hochzuladen. Das, äh, was für du fotografierst du denn deine Kinder? Das weiß, was weiß ich, ja, weißt du irgendwie, äh, also ich weiß, meine Tochter ist irgendwie, hat es jetzt vor einer Weile gerade noch so aufs Töpfchen geschafft, äh, hat sich dann auf den Badezimmerboden gelegt und ist eingeschlafen, ja, und Entsprechend oh, natürlich ist, mit. Äh, du stehst doch immer selber, wenn du uns Hose. Ja, da gibt es <lacht> von mir natürlich genau auch dein Fotos Foto. von, aber dennoch äh, ist halt nichts fürs Internet. Ja, also nee. man kann das natürlich, äh, man braucht ja auch was in der Hinterhand, falls, falls sie irgendwann als Teenager aufmüpfig werden. Ja, hier. Wenn du um 22 Uhr nicht nach zu Hause bist, kommt das hier ins Internet. Ja. Da fällt mir immer der, der Film Aber Flodder ein, den, den kennt ihr doch auch alle, ne? Familie ja. Flodder. Die wohnen Woh bei uns, ja. Ja, die wohnen bei euch und wie die dann ein neues Auto kaufen wollten und vorher haben die dann extra die Tochter rübergeschickt und die hat dann mit dem Autoverkäufer hier ne, geschnackselt. geschnackselt. Und dann äh, hat er sich schön, äh, ist der Bruder dahin hin und hat sich doch die, die, die teuerste Ausstattung da bestellt. Und dann sagt er, wie, wollt ihr zahlen, wie wollen sie zahlen? American Express Überweisung, bla bla bla. Mit Polaroid. <lacht> ein Traum. Ja, also für diese Zwecke halte ich auch so die ein oder anderen äh, Schnappschüsse äh, noch parat, um mein, meinen Kindern da so ein so Paroli bieten zu können. Aber ähm, ich bin ein absoluter Verfechter von äh, keine Kinder in irgendwelche sozialen Medien, egal nee. ob die Kanäle jetzt privat sind oder ob man sie der, der Öffentlichkeit öffnet. Und ich finde, da, da, da passiert so ein gewisser Kontrollverlust, auch bei Eltern. Also ich sehe das ja selbst, wenn ich dann so in den WhatsApp-Status teilweise reingucke, da, da, ich kriege da Einblicke in Familienleben, die ja. möchte ich nicht mal haben. Also da frage ich mich, was, warum, warum, warum setzen die ihre Kinder so einer so einer Begutachtung da aus und ähm, überhaupt das, das, das, ist, das ist für mich was Intimes, was familiäres, das sollte dann da drin bleiben. Guten Freunden würde ich auch mein Fotoalbum zeigen, ja, so im übertragenen Sinne, aber ich schicke das nicht in irgendwelche sozialen Medien. Das sehe ich halt immer mehr tatsächlich, dass das, das äh, und nicht nur vorteilhafte Sachen. Ja, die Kinder werden ja gar nicht gefragt, die haben ja eigentlich auch ein Mitspracherecht, sollte man meinen. Sollte man meinen, ja. Also ich deswegen. sag mal, für Anfänger wäre doch zumindest die entscheidende Frage, möchtest du auch äh, in so, also Pose habe ich jetzt nur so vereinfachend genannt, also möchtest du so, wie dein Kind abgebildet ist, äh, auf Facebook selber landen? Ja, also das, die Frage kann aber man sich Aber manche würden das eindeutig mit Ja beantworten. Also ja, aber das, ja, stimmt. Also das ist vielleicht nicht idiotensicher, die, die Faustregel, ja, aber generell. Ich, ich soll euch dir eine andere Faustregel nennen? Bitte. Also... Sofern du etwas anderes abbildest in den sozialen Netzwerken als ein Leberwurstbrot, solltest du nachdenken. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Nehmen wir das die Leberwurstformel. Die Leberwurstformel. Ja, das ist eine großartige Formel. Ja. Hat, apropos soziale Netzwerke, ein Vater habe ich jetzt heute irgendwo im Vorbeifliegen gesehen, hat... Äh, seiner Tochter erlaubt, eine Party zu machen zum 14. Geburtstag. Die Tochter hat aber heimlich irgendwelche Jungs da eingeschleust. Hätte ich auch gemacht. Ja, und ähm, daraufhin hat der Vater die sozialen Accounts, die sozialen Konten seiner Tochter übernommen. Hat ihr das sozusagen verboten, da den Zugang verboten und hat stattdessen selber ständig Fotos von sich mit Perücken und so in den Klamotten <lacht> seiner Tochter gepostet. Nee, echt? Um, seine, um <lacht> seiner Tochter so ein bisschen ein auszuwischen. Dumm nur, dass das seitdem eben auch viral gegangen ist ah. und die jetzt tierisch viele Follower auf Instagram <lacht> und was weiß ich wo hat. <lacht> ja, wobei man das ich vielleicht wurde. noch als Erziehungsmaßnahme durchgehen lassen oh, nee. ja, vielleicht nach hinten Aber auch da muss die Erziehung in die Öffentlichkeit getragen werden. Jetzt ja, immer das ist wieder ja, die Frage. Das ist, doch, das ist doch so ein Schaulaufen ja. für wen auch immer. Das finde ich für bestimmte Zwecke, wie oh, zum Beispiel mal, diesen Kollegen. Podcast, finde ich das ja ganz legitim, dass man sowas macht. Ja, wir haben ja Sichtschutz. Aber nicht sozusagen für seine Privatsphäre. Das ja. ist, diese Grenze, die ist da völlig aufgeweicht. Das Paradoxe ist ja, dass sich dieselben Eltern darüber beschweren, dass die Kinder unverantwortlich mit äh, sozialen Medien umgehen. Ja? Ja. Vielleicht ein paar Jahre später dann, je nachdem. Was landen die denn da in den Kofferraum? Ja, wir ja, wollen ich jetzt hier keine den, Namen nennen. Für den, für den aber BND. Da sind gerade Leute, da sind BND, ja. Leute die, die haben jetzt Kofferraum, -Kofferraum So fahren die eigentlich zusammen nach Hause? die fragen sich wahrscheinlich, warum so drei Idioten mit Kopfhörern in so einem Bus sitzen. Sind die zusammen? Weiß ich nicht. Die sind verheiratet sogar. Echt? Ja, wusstest du das nicht? Die haben unterschiedliche nee. Nachnamen, sind aber schon oh, Das ist so gefährlich. Ehepaar und haben auch Das ein ist eigentlich kind auch drin. ein super Trick. Ja, ja. Das weiß ich nur, weil ich die ständig abhöre. <lacht> ja. <lacht> ja. So, die Nein, fahren jetzt schön irre. in den Weihnachtsurlaub. Ja, können wir auch gleich machen, oder? Können wir ja. auch gleich machen. Wir trinken jetzt noch hier unseren Champagner. Champagner. Cremant. Wir sind nämlich die, die ganz feinen Bengels hier gucken, ob wir irgendwie so. an dem Guinness vorbeikommen. Du stellst dich aber auch an. Ja, ist, Aber hör mal, das ist ja ein Skandal. Also, Alter, du hast immer du noch nicht das Konzept dieser Sendung. Es geht, es geht, es geht nicht <lacht> darum, Übelkeit hervorzurufen, <lacht> sondern ein Getränk zu verkosten. Verdammte Axt, ja, das ist gemein. Was ich meiner Tochter auch sage, du, bevor du dich beschwerst, musst du es wenigstens mal probiert haben. Ich finde, das, finde, das ist das und Das machen wir ja. jetzt auch. Wir machen wenigstens jetzt eins auf, ich habe lange kein Guinness mehr getrunken probieren muss man. Ich finde halt, das Zeug, das ist halt äh, echt. Ich, sagt man das schwer im Magen oder sowas? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das grundsätzlich kein Bier, das ist. entweder nicht, aus Düsseldorf oder eben. Obwohl ich habe gestern, ich war, ich war, ja gestern. Oh, jo, das muss ich noch erzählen. Ich war ja gestern bei, äh, ich war gestern bei Fortuna ähm, Heimspiel gegen ähm, gegen Union Berlin. Und ich habe extra auf dem Parkplatz 1 geparkt, weil Parkplatz 2 ist nämlich der Gästeparkplatz, wo vielleicht die Union Berlins-Fans Park parken. Das Und ich total lieb. Ja, das wusste ich ja nicht. Ich wusste ja nicht, was es für Typen sind. Ich dachte, oh, komm, mach, gehst mal nur mal sicher. Hast du Sicherheitshalber in Bayern schalten? Äh, nee, ins natürlich gehen, nicht. Ja. Und dann. Ähm, ähm, und dann habe ich, ich, da ich saß lassen. glücklicherweise neben äh, großes Glück äh, hinterm Tor direkt neben der ähm, Fankurve vom Union Berlin, von Union Berlin erstmal muss ich sagen grandiose Stadion grandiose Fortuna Fans echt die können auch richtig abfallen aber wer richtig cool ist das sind auch die Unions Fans mhm. äh, die haben auch ohne Arschloch, Wichser, Hurenbock haben die echt gute Sachen äh, da gerufen und gesungen die haben 90 Minuten durchgesungen auch wenn die wenn die eigene Mannschaft äh, im Rückstand lag und auch am Ende ja verloren hat, 2 zu 1 oder ja genau, 2-1. Und ähm, also hat mich wirklich beeindruckt und mhm. richtig coole, richtig coole Songs auch. Ja, die müssen auch coole Fans haben, weil die haben ja damals auch ihr Stadion selber mitgebaut. Ja, und das habe ich dann nämlich mir dabei sagen lassen, dass das ja richtig äh, echt gute Fans sind, die haben äh, dann das Stadion gemeinsam mit dem Verein renoviert ja. irgendwie. Ja. Also eine ganz starke Nummer fand ich das, äh, da muss ich mich an dieser Stelle auch entschuldigen, dass ich solche ähm, Befürchtungen hatte, dass ich auch sogar vom Parkplatz 2 lieber auf den Parkplatz 1 gefahren bin. Also Entschuldigung, liebe Union-Fans, ich habe euch total Unrecht getan. Ähm, ihr wart zumindest an dem Spieltag, wart ihr grandios, wahrscheinlich seid ihr das auch sonst. War denn da viele Transits eigentlich auf dem Parkplatz? Was heißt das? Damit die auch aus der... <lacht> über die transit ja, da rauskommen. Eine Zeuge einer missglückten <lacht> Nein, das war großartig. Ich würde sagen, in diesem Sinne beschließen wir das Jahr und ähm, freuen uns auf weitere Folgen im neuen Jahr. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Ich danke dir, Prollo, dass du den Teller zumindest äh, ein Drittel leer gegessen Hallo, hast. Hallo, guck mal hier. Ja, ich, ich ja. auch. Und eine Schokokugel durch Herrn Ballermann, wollen wir nicht ja. unerwähnt lassen. Große wir Leistung. schlürfen jetzt hier noch ein bisschen und wünschen allen, die das hören, eine frohe Weihnachtszeit gehabt zu haben. Und vor allen Dingen einen guten Rutschen. Augen auf Ballermann. Gehabt beim zu haben. Drauf. Und auch das, richtig, sprengt euch nicht die Finger ab. Nee, man Und hat nur zehn, ne? jedes Jahr ein reicht. Gut. Ne? Nicht, nicht nur Feinstaub, auch die Rakete sollte man nicht einatmen. Habe ich euch übrigens mal erzählt, wir haben früher immer MET-Raketen gemacht, das darfst du heute gar keinem mehr erzählen. Ja? Fleisch, äh, Fleisch in den Himmel schießen, dann explodiert das noch als, als Hackregen. <lacht> Das für, das, an die liebe Hörerschaft, ich verurteile das total, ich fühle mich auch echt schlecht äh, total, also ich gleich aber es war trotzdem, ich lieber bleib, bleib. Hackregen warum hast du das will. mit dem Hackregen nicht gebracht, als wir die Geschichte <lacht> mit den Veganern hatten, die mit Fleisch beschmissen ja, wurden, das wäre ja, ja, ja, wär ja noch eine Hackregen-Rakete auf Veganer schießen, das wäre ja so Wahnsinn. Man muss auch sehr, man muss sehr aufpassen, dass man nicht zu viel Hack oben auf die Spitze drauf packt, weil ansonsten packt die Rakete das nicht und biegt dann zur Seite ab, das ist nämlich auch einmal passiert. Ja, komm, da nicht da irgendwie Buletten runtergeflogen? Ja, ja, dann das, das, Ding das, ist abpacken. ja das ist ja das das ist ja das Lustige. Und dann, äh, dann ist halt diese Rakete nicht nach oben, sondern nach links abgebogen und oh. ist direkt vor so einer Hauswand explodiert. Und dann gab es so ein riesiges Gemetzel an der Hauswand. Stell dir mal vor, das hätte einer ins Gesicht bekommen. Dann hättest du gesagt, Hackfresse. Ja. Hackfresse. Ja, ja aber ja. das machen wir alles nicht. Das ist alles, das gehört sich nicht. Nein. Finde ich aber nicht auch gut. Hier den ganzen Müll wieder auf und werden den kompostieren und getrennt und schmeißen den und weg. Schmeißen <lacht> in das Auto die. von den Leuten, die da eben geparkt haben. So. In diesem Sinne, <lacht> Die Stunde ist rum. Ich Bevor danke euch. Die Konzentration ist auch im Arsch und wir sind ja. raus. <lacht> Tschüss, Ingovski. Bis, Bis dann. Ciao.